So ihr fleißigen Dauerbrenner, ihr habt mal wieder den Betrieb aufgeräumt und habt alte Lampen gefunden. Und was nun? Ihr könnte dann zum Baumarkt oder zum Elektrofachmarkt in die Sammelbox bringen. Na dann, ihr Leichmatrosen, wir sehen uns bei der Sammelbox. Bis bald, euer Conny.